Hey, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So. Jetzt haben wir da direkt hergegangen wieder. Und er redet schon von... Du redest mit den dicken Django? Ja, ich komme so schnell wieder hin. Ey, oh! Okay. Da, das ist ein dicken Django. Da bist du eh schon da. Aber ich muss dann What? Easy. Ah, dieser Wegpunkt da. Nicht... Wir sind auf der kalten Ebene. Fuck. Nice. Okay, das ist nice. Ich werde jetzt einen Bogen gekriegt Nicht gewohnt. so gut. Sollen wir über den Auftrag gehen oder zusammen? So. Was hast du den Du für ein Baum? Willst du denn da? Ja. Boah, was ich gut brauche ich gar nicht da, bist du Hm? Gut brauche ich gern. Was hast du da? Gut brauche ich gern. nicht. Was Sonne da. Da ist er? So, nicht da. Was ist schon abbiegt? Das macht full Damage. Ich bin auf One Hit jetzt. Schau, One Hit. Ich zahle dafür, glaube ich, mit meiner Lebensenergie. Mhm. Naja, da du die ganze Zeit. Du Hit. Ah, da du den Buff A kriegst, finde ich eine X-Level. <lacht> Gut. Machst du alles One-Hit jetzt, gell? Mhm. <lacht> den magst du kennst den Maximum mal raus, oder? Zum Schluss ich nur von dem Wie schnell ich so einen Dicken jetzt hin habe. Aber also kein Problem mehr. Er ist, er, er ist schon wieder. wie den dicken Jungle, den Ding, das du hältst, können wir auf Altraum spielen. Ich bin überladen, bin schon wieder voll, Hä? Hey? Ja, Einheit Schaden Aspekt gegen Untote hat es mehr Damage. Das ist ja gefühlt alles da. da. Du hast du Identifikationsrolle übrig? Ja. Warte. Da. Danke. Willst du jetzt der das ist ein Feld der Steine! Das ist stark! Da. Oh, halt, Hitze ich brauch zwei Hits auf jeden Fall! Ich glaub, ich, ich suche irgendwo jetzt nicht. Hm? Ich glaub, wir suchen da noch nicht hin, okay. Ach, da sind wir hin. Aber. Alles und schnell. What? Ist der gerade verbrennt? Warum sind die so schnell? Oh mein Gott, noch Damage! Ey, das ist, ist... Schlescher Schock hier, Alter! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich renne jetzt weg! Ich mach die Lauer ey! Ah! Oh, ein Ja, aber nein! Leise, nice, leise, Alter. So. Ey, der Schock-Johnny. Oh, yes. Ich bin fast hin! Anna hb Alter! Hau! <lacht> oh mein Gott, der hat einen Stab. Der ist mehr tragen Ey, was ist das? Riesenzauber. Um Bonus zu erhalten, ja moin, das kann man identifizieren. Identifizieren, Alter, warum sagen die das immer so komisch? Alles gut, mal weg. Haben habe ich auch. Tja, ist auch wahrscheinlich gut. Wie lange bleiben die Alters im Boden? Keine Lup, full Mana. <lacht> ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann es nicht nehmen. Ich will es aber wissen. Hey, der Schild ist einmal broken. Was ist denn mitgenommen? <lacht> Schau dir die kleinen Schild an. Sieht man jetzt gar nicht so, aber. Mein Ding ist schon wieder leer, Herr Mana. Es geht so schnell. <lacht> Warte mal, die Nummer 4, das muss ich kurz nochmal durchlesen. Erhöht ein Schaden Ding. Schaden plus 40. Das ist es, das ist es. Wenn ich zahle dafür nichts, ist ja broken. Ich gucken gu gu zu die Fähigkeiten da. A eure... Gruppe benötigt Stufe 2 1. Hey, das hat einfach. Das hat einfach keine Kosten, der Buff! Ich bin überladen. Ich bin überladen, Philipp. Ich bin überladen. Da haben wir die Rotze weg. Jawohl. Hauptsache, ich renne mit so einer Keule um und um. <lacht> Ah, gehen wir kurz zurück. Schauen mal, ich kaufe mir jetzt einmal mal... ...zwei Identifikationen Identifikation. Und kann jetzt diese Gegenstände... ...identifizieren. Und da steht jetzt da... Im Inventar behalten und Berufs zu halten. benötige Stufe 8 fügt 1 bis 2 Feuerschaden hinzu. Jetzt bin ich aber noch nicht Stufe 8, ich bin jetzt Stufe 4. Bringt mir das dann überhaupt was, das im Inventar zu haben? Gefühlt nicht. Keine ja. Ahnung. Das Amulett ist schon mal nice. Wo kann das da Da. Das bringt mir dann gar nichts. Und da habe ich Stufe 5 plus 17 zu angriffswert, das ist nice und das bin ich ja gleich aber ich kann doch auch vorbei sind, wenn wir da das ist auch nicht verbraucht noch ein Slot so einlagern geteilt nein, jetzt ist wir alles dann. was machen wir mit dem ganzen gut? so, und jetzt wieder zurück. was müssen wir eigentlich genau finden? Blutrabe. Buff. Auf die ganze Zip Map vermöbel, oh, mein Möbel. Oben eins immer mehr. Ich hoffe schon mal. Ab mal looten, wenn das mal fightet, ne? All für Sachen. Hey, ist es aber for real? Ja, als ob das weniger Verteidigung gibt. Ich immer so viele Sachen. Ich kann die Handschuhe der David, dann der mal anziehen. kann ich jetzt noch nichts anfangen. Weil es nicht ein ist, ist identifiziert. Ich sag das aber auch immer falsch, weil wir mir nicht ausspringen. Aus. Die Map ist irgendwie... einfach und irgendwie auch schwierig, zugleich. Leute, hat ihn auf dem Evolution! Knaller Elixier Irgend der Topas Kann ich socken Anzahl Ausrüstung zu werfen. Cool. Alles nice klar. Oh man ich hab den aber ausgetrunken. Ich war schon raus. Ich, ich, ich kann schon wieder nichts tragen. Das ist ja, das ist ja aus ähm, Skyrim 2.0. Auch wenn du so eine schwere Rüstung an hast, ziehst du zwei, zwei Teller so aufheben, und so eventuell alles voll Neue Fähigkeit. Über Fähigkeit, dass ich mir tragen kann. Soll ich heute den Widerstand eurer Gruppe machen? Gegen Feuer? Machen wir das einmal. Vielleicht kommt irgendwann ein Feuermonster, dann können wir ja dran denken. Mhm. Dann hab ich's. F4, F1, F2, 3,4. Irgendwann schieße ich da noch irgendwas ab, weil du irgendeine F-tasten drücken. Neue Werte, ist klar was wir jetzt machen wieder, jetzt machen wir wieder mit. Ich mache immer ab, abwechselnd 5 Easy Gefreude, die würde ich aber anschauen. Aber oh, das redet Zepter mal weg. Aha, das ist aber nicht so stark. Aber actually. Na, no, das ist for real nicht stark. Ich kann nicht noch mehr tragen. Schmann. sind die auf dem Warte, So oft müsste sie brutal sein. Das hat man früher ziemlich sicher nicht Multiplayer spielen können. Ja. Mm -mm. yeah. Eure geistige Kräfte erholen sich schnell. Aha. Ey, du kannst mich ja kurz zurückporten, sehe ich grad. Ja, moin. Kann man da ein Buch lesen oder so? So, warten wir mal zum Mal. Ich mach keinen One-Hit. Wo ist der Rabe? Wo ist der Blutrabe? Ja, moin. <lacht> Rain Day, also recht or shallow. Doch, so aus, so the one we are sure. Warte was is this? was angefangen was ist das? Das ist eine Höhle da zur Grotte Glaubst du da ein? Und da geht es weiter neben der Höhle wenn man es genau nimmt Ich bin jetzt beim Friedhof Ich bin richtig Oh mein Gott! Alles klopfen. Und weg. Wow. Easy. Alle nach der Reihe. Alle anstellen bitte. Immer nach der Reihe. <lacht> Einer nach dem anderen. das kommen alle dran. Er ja, da hinten ist ein bisschen verpeilt. Ein ganzen Kollegen so ein riesiger Knochenhaufen. Er kommt um die Ecke. Okay, Jetzt schon wieder 1000 Items kriegt. Aha, Stiefel sind besser. Schlechter, glaube ich. Ja, perfekt. Von gut schon wieder. ja eh. Ja. Jetzt aber. So, jetzt haben wir wieder einen Friedhof Man muss sich halt wirklich jede zwei Sekunden verkaufen gehen. Oder man hat weg den Dreck. Ja, ich weiß eh noch nicht, was man mit dem ganzen gut macht. Irgendwie. Wie wir so also wieder durchpasst hätten. Ey, aber mal Blutrabe. Das ist der Blutrabe! Ja, entdeckt! Ich mach mal die nicht. Die Eis. Alter, ich bin slow, es irgendwie Alter, ich dann Trank, gell? Und rein. Ich mach jetzt auch mehr Damage, oder? Oh, das ist Feuerresistenz. Es ist mehr Damage. Auf ah, viel. Halb ah, wieder rennt. Mit der Vision gefühlt, oder? Ne, ne? Aber wir haben gestackt. Wir sehen uns richtig. Aber jetzt Vision wieder. or did oh. he damage? How was that? Where did he damage? Or... Oh. Okay, the heal was already nice. Oven, huh? What's happening? <lacht> Schwester, es gab keine andere Möglichkeit. Ich haben kaputt machen müssen. Oh mein Gott. Der hat doch auch gar wieder so einen Dämon in sich gehabt, oder was? <lacht> Aber was hast du gemacht? Ob du mich auch ja healen kannst? Ist ja, sicher, siehst du. Das einfach. Ein Lebensreckbuff. Ja. 1 plus 2. Gute Waffen. Ich sehe ein Skurzwert. Kann ich nicht verwenden. Weil? Warum nicht? Da steht. das ist nur Aber kann ich verwenden. Aber dafür kann ich jetzt meine Fähigkeit nicht mehr verwenden. Warum? Es gibt 1 und 2? Wie, wie tut man Waffen switchen? Hier ja, aber da steht, gesehenes Kurzschwert, Schaden habe ich, Haltbarkeit ist 0. Ah, ist kaputt. Ah, oh, das ist nice, actually. Ist schon wieder kaputt. <lacht> ist kaputt, ja. Ich bin sie gerade erst reparieren. <lacht> okay. Etherisch steht da Reparatur nicht möglich. Lol. Ja. ja, gut. Waffentauschen ist weh anscheinend. Ah. I see. Brauche ich aber noch nicht. Kaschias, soll man zurückkehren? Das ist Belohnung. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall noch einmal umschauen. Da kann man reingehen? Nee, das, will gut, was das will ich nicht. Du ich will jetzt wieder ausgehen. Passt. <lacht> Am Holz zerstören. Sag. Ja moin. Hey, da steht dann auf. Hier bin ich bin draußen. Das ist ja nicht groß. Das ist schon ja für Auster, oder? Das ist. Oh nein, oh nein. Das Geht aus. da ein Skelettkrieger. Wait a minute. Da gehen wir gleich aus wie ganz schnell. Aber also ich glaube ich muss die vermöbeln. Oder? Muss ich das? Nein, muss ich eh nicht. Jawohl. Na, das ist schwierig, da ist noch mehr drin und es hat zuerst zu so klar ausgeschaut. Danke fürs Zuschauen, falls euch Diablo 2 gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.